Florian Silbereisen wird diesen Mittwoch, 4. August. 40 Jahre alt. Die große Feier für den Schlagerstar und Schauspieler soll jedoch erst mehr als eine Woche später, am 14. August stattfinden. Dann zeigt das erste, die große Schlagerstrandpartie zum Geburtstag. Mit großen, silbernen Luftballons ist Silbereisen auf dem Bild zur Ankündigung zu sehen, einer 40 für den runden Geburtstag und einer 30 für sein Bühnenjubiläum von drei Jahrzehnten. Seine ersten Auftritte hatte der Entertainer auf Hochzeiten und Dorffesten. Schon mit knapp zehn Jahren bekam er seinen ersten Plattenvertrag, veröffentlichte sein erstes Album und trat das erste Mal im Fernsehen auf. Florian Silbereisen, vom Dorffest in die DSDS-Jury, 2002 moderierte er dann seine ersten Fernsehsendungen. 2004 bekam er seine erste Samstagabendshow, mit gerade einmal 22 Jahren. Nicht nur als Schlagersänger und Moderator lief es für Silbereisen bestens. Immer wieder probierte er sich auch als Schauspieler aus. Bis er schließlich 2019 der jüngste Kapitän des ZDF, Traumschiffs, wurde. Eine Rolle, die ihm jedoch auch Spott eingebracht hat, nicht nur von Zuschauern, sondern auch von Kollegen. Der jüngste karriere von Helene Fischers Ex-Freund ist der Platz in der DSDS-Jury, wie im Juni bekannt wurde ist Silbereisen der Nachfolger von Dieter Bohlen. Nicht nur karrieretechnisch hat sich Florian Silbereisen in den letzten 30 Jahren also gewaltig verändert. Auch optisch hat der heutige TV-Star nur noch wenig mit dem Schlagersänger von früher gemeinsam. Die blond gefärbten Haare sind ab und auch seine Kleidung passt heute mehr in eine Castingshow, als auf die Bühne eines Dorffestes. Florian Silbereisen, so feiert er wirklich Geburtstag. Happy Birthday, Florian. Diese Floskel musste der Entertainer heute wahrscheinlich häufiger hören. Wie feiert er diesen besonderen Tag? Eigentlich so gut wie gar nicht. Silbereisen muss nämlich arbeiten. Derzeit werden die DSDS-Castings in Burghausen gedreht, auch am heutigen Geburtstag des Jurymitglieds. Florian Silbereisen, Job statt Sause. Florian Silbereisen residiert derzeit im Hotel Glöckelhofer in Burghausen. In seinem Zimmer gab es laut, Bild, ein leckeres Bettfrühstück. Frisches Obst, Sekt, Orangensaft und eine Schokotorte warteten auf das Geburtstagskind. Seine Jurykollegen Ilse de Lange und Tobi Gart leisteten Flori dabei sogar Gesellschaft. Nach der kleinen morgendlichen Frühstückssause wurde es dem Artikel zufolge wieder ernst. Florian musste wieder vor die Kameras, und das bis 19 Uhr. Laut, Bild, geht es im Anschluss zum gemütlichen Teamabendessen. Florian Silbereisen, sein größter Geburtstagswunsch. Doch ist das wirklich die Feier, die sich Florian Silbereisen für seinen Geburtstag vorgestellt hat? In der Talkshow, MDR um vier, Gäste zum Café, wollte Moderator René Kindermann im März von dem Musiker wissen, ob er seinen Ehrentag groß feiern will. Ich würde es mir wünschen. Was schön wäre, irgendwie mit ein paar Freunden. Vielleicht auch im größeren Rahmen, je nachdem was erlaubt ist. Es wäre schön, wenn man sich irgendwie mal umarmen könnte. Lagerfeuer, ein bisschen Musik, singen. Das wäre schön. Eigentlich wollte ich ja den 39. Groß feiern, so als Abschied. Aber das war ja nichts, verriet der Sänger offen und ehrlich. Doch leider wurde aus diesem Wunsch nichts. Kaum vorstellbar dass all seine Freunde nach Burghausen gekommen sind und mit ihm im Laufe des Abends eine Lagerfeuerparty veranstalten werden. Deshalb bleibt sein größter Geburtstagswunsch leider unerfüllt.